Gloria Viagra wurde zwar erst mit fünf Jahren Berlinerin, doch war im Herzen schon immer eine echte Kreuzbergerin. Als die junge Gloria 1979 auf dem ersten Berliner Christopher Street Day die Zunge in die Kamera der Tagesschau reckte, fiel ihre Oma von dem Fernsehgerät fast vom Stuhl. Ihre Karriere als klassische Tänzerin musste Gloria wegen einer Knieverletzung abbrechen. Mit Umweg über Spanien landete sie dann an der deutschen Oper als Azubine für Heretschneiderei. Nicht mehr formbar, attestierte der Ausbilder und übernahm sie nicht. Doch genau das sollte ihre Superpower werden. Gloria sagt, nur Revolution macht schön. Die politische Bekleidungstechnikerin stellt sich aktuell als parteilose Senatorin in Berlin zur Wahl. Sie steht für eine tolerante und gerechte Politik aus dem Bauch heraus und setzt sich laut, stark und stolz für die queere Community ein. Gloria Viaga, mit Schuh und Haar sagenhafte 2,20 Meter groß, ist das Empire State Building unter den Drag Queens. Und nun auch unsere glamouröse Gästin bei Die Verlosung.